Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute aus dem evangelischen Gesangbuch, ein Singspruch Nummer 21. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich eure Erlösung naht. Vielleicht mögen Sie mitsingen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich eure Erlösung naht.